Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Pet Simulator X Valentines Update. Ich zeige euch alles, was es in dem Update gibt und los geht's. Los geht's! Das neue Update ist da. Valentins Event, Valentins Area. Es gibt tatsächlich eine neue Area, da hinten sehen wir sie schon. Valentins Currency. Valentine's Pets, Valentine's Eggs, Scavenger Hunt, die beginnt in 30 Minuten, falls Roblox bis dahin nicht down ist. Ah, neue Rarity für Event Pets, das finde ich ganz gut. Updated Teleport Menu, war längst überfällig. New Hatch Animation, können wir uns dann auch angucken. New Meme Exclusives, okay. Ja, dann werden wir mal sehen, neue Meme Exclusives. Erstmal Event Rarity und da möchte ich sehen, ob alte Pets geupdatet wurden, indem ich in C-Devs Bank gehe und dann einfach mal reingucke, ähm, hier, Gingerbread Cat, das waren noch Event Pets, oder? Was auf jeden Fall Event Pets waren, sind die Easter Fox und die haben auch keine Event-Rarity. Okay, gut, dann gibt es hier jetzt solche Valentinstagsgeschenke. Die bringen dann Valentins-Coins. Okay, wenn ich was Normales abbaue, kriege ich auch Valentins-Coins, wie es aussieht. Und was soll das denn hier sein? Die Herzen sehen ja richtig schlecht aus. Also da hat sich jemand gar keine Mühe gegeben, wirklich. Wow. Danke Preston dafür. Aber ja, eine neue Event-Currency... Und man farmt die, ja, hier eigentlich schon relativ schnell, habe ich das Gefühl. Mal gucken, ob ich schneller farme, wenn ich zum Beispiel in ähm, Trading Plaza... Man kann sich direkt in Trading Plaza tp, das finde ich gut. Wenn ich in die Doodle-Welt gehe und hier hinten farme, das werden wir dann sehen, ob sich das lohnt. Was denn hier passiert? Egal. So. Ich farme jetzt hier, hier sind sogar dreimal Coins drauf und es dauert viel länger, die abzubauen. Na gut. Aber wir sehen es ja gleich, wenn dann so ein äh, Plop kommt und ich kriege zwei... Ko ja, okay, das lohnt sich viel mehr hier hinten zu farmen, als da vorne zu farmen. Jetzt habe ich schon drei Millionen. Okay. Ja, dann kann man ja eigentlich nur noch hier durchgehen und gucken, ob irgendwo so ein großer Bonus drauf ist. Sowas wie hier. Hm, vielleicht finden wir was. Aber wenn ich zu weit zurückgehe, lohnt sich dann wahrscheinlich nicht mehr. Und wir haben den Bereich erreicht, wo ich sagen würde, es lohnt sich nicht mehr. Aber hier überall die 100-mal Coin-Boosts auf den Kisten, die ich nicht brauche. Wow. Ich kriege bei Heaven's Gate 100k. 100k bei Heaven's Gate. Okay. Dann kicken wir da einmal nach. Damit muss ich erstmal zurechtkommen. Fantasy World. Heaven's Gate. Okay, wenn wir zu Heaven's Gate Area gehen und ja, ich baue erstmal hier was ab, damit ich irgendwas abbauen kann, bevor die Sachen spawnen. So, wenn wir zu Heaven's Gate Area gehen und ich jetzt die große Kiste abbaue mit dreimal Coins, kriege ich... Äh, nicht so gut. Also das hat sich bei mir nicht gelohnt. Vor allem, weil ich eine Stunde warten muss, bis die Dinger da sind. Wie sieht es mit denen hier aus? Ja, 52k, 52k und nee, das lohnt sich nicht. Also, ich denke nicht, dass sich das lohnt. Aber wir könnten ja mal, keine Ahnung, in die Pixelwelt gucken. Oder Axolotl Ocean vielleicht. Triple Coins, Triple Damage. Und dann baue ich hier einfach mal ab. Und dann kriege ich 5 Millionen fürs erste Mal. Nochmal 5 Millionen. Dann kriege ich einfach so in 5 Millionen im Takt die ganze Zeit. Das lohnt sich viel mehr. Victor ist auch dabei. Sehr schön. Wenn ich die Dinger hier öffne, kriege ich dann auch was? Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. So, wir gucken jetzt einmal, was es im Exclusive Shop gibt. Und dort gibt es natürlich neue Exclusive Meme Eggs. Okay. Mit einer 0,05%igen Chance auf ein Titanic Pad. Ähm, dann gibt es zwei Huge Pads, die man bekommen kann. Ja, und natürlich mal wieder super teuer. Werde ich mir nicht kaufen. So, was wir uns jetzt natürlich angucken werden, ist. Warte, ist hier nicht drauf. Okay, dann die Spawnwelt rüber zum Shop. Und dann gehen wir einmal in die Eventwelt rein. Valentine's Event. Und angekommen in Valentine's Event ist alles schön pink. Natürlich. In die Häuser kann man nicht reingehen. Aber hübsch eigentlich. Hübsch aufgebaut, so, am Anfang. Und hier sind dann einfach nur die Eggs, mehr nicht. Hier hinten vielleicht noch ein Secret hinterm Wasserfall. Please? Irgendwas? Ich wollte gerade Revelio drücken. <lacht> Aber okay. Und 1,9 Millionen für so ein goldenes oder 200.000 für ein normales. Und hier ist die Chance, Fragezeichen für ein Huge Pad, wahrscheinlich super gering. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen öffne, Valentine's Cats... Cupid. Also ich will jetzt ein Legendary ziehen. Alle anderen habe ich sowieso auf Auto-Delete. Legendary. Okay, Rainbow Love Lion. Okay, der Rainbow Love Lion, gucken wir jetzt mal an, wie stark ist der. Der muss doch jetzt mal gut sein. Rainbow Love Lion hat 1,67 Quadrillion Stärke in Legendary. Und ist somit gar nicht mal so gut. Dafür, dass es ein Rainbow Legendary ist. Natürlich, er ist stärker als das Dodo Unicorn, aber auch nicht mal so viel stärker. Wow. Das heißt, ich muss jetzt wirklich die äh, krassen Pets ziehen, um überhaupt Value zu bekommen. So ein... Was ist das? Stupid Bear? Oder vielleicht? W wissen wir nicht. Love Bear vielleicht. Aber werde ich jetzt noch ein Mythical ziehen vielleicht? Ein Mythical, please? Nur eins? Wir warten mal. Victor hat auf jeden Fall jetzt schon mal die Boots reingeballert. Aber wofür brauchen wir die Boots? Ich kann diese Eggs Ich kann gefühlt jetzt die ganze Zeit einfach nur die Eggs öffnen. Ich kann sowas von Eggs öffnen. Also für Leute, die jetzt neu mit Pets im Lotto anfangen oder noch ein bisschen hinten liegen, ist das Event natürlich toll. Damit können sie dann gut aufholen. Dafür sind ja Events immer gut, um aufzuholen. Aber für Leute, die ja schon praktisch am Ende waren... Ja, es ist jetzt wieder ziemlich viel Farming, bis man dann irgendwas bekommt, was sich lohnt. So, ich habe jetzt schon ein paar von diesen Cupids ähm, Lines bekommen oder Love Lines oder ich habe vergessen, wie die heißen. Und die glänzen auch zu sehr. Vielleicht, wenn ich von hier gucke? Ja, von hier kann ich sie eher angucken. Okay. Valentine's Cats, Cupid Corgies gibt's, die werden alle gelöscht. Ja, für Hardcore, ja, da kommt man dann schneller voran. Du hast recht. Wahrscheinlich schon. Das ist ja häufig so bei den Events, dass man dann mit einem Hardcore-Modus wenigstens ein bisschen vorankommt. Das können wir gleich auch einmal testen, ob wir im Hardcore-Modus dann vorankommen. Ich gucke einmal in den Briefkasten. Ich habe neun Nachrichten bekommen. Maxus Star Wars? Ich mag Star Wars. Danke für die 187.000 Gems. Lenny Gamer. Äh, danke, Banani, für die Scary Cat. Bin dumm. Okay, wenn du meinst. Äh, Content Delete. Schickt mir 10.000 Gems. Dankeschön. Gute YouTuber. Danke, Till Zockt. Und danke, Joel. Hier, Colle Witt. Dankeschön für die Neon Cat. Das ist ja nicht mein Free-Exclusive. Vielen lieben Dank. Connie-Fan, vielen Dank für die 187.000 Gems. Und, ah, Party-Crown-Ducky hat die Event-Rarity. Die hat dann die Event-Rarity. Okay, verstanden. Jetzt sehen wir mal ein Pad mit der Event-Rarity. Kriege ich ein Exclusive-Pad? Sorry, exclusive Pets gebe ich nicht einfach so raus. Kannst du mir gute Pets in meine Bank reinmachen? Theoretisch könnte ich das machen, aber ich will diesen Livestream jetzt nicht zu lange ziehen. Vielleicht später, aber nur vielleicht. Und dann nochmal danke für die 39 Millionen ohne eine Nachricht. Dankeschön. In Clem. All oh, so. So, Event. Hier, Ein Party-Axolotte mit der Rarity Event. Okay, gut zu wissen, dass der party axolotl jetzt Event hat statt Exclusive. Und das ist dann wahrscheinlich dann der Ersatz... Party-Crown-Ducky. Augenblick. Wenn ich in meine Bank gehe... Oh, und im Nachhinein wurden dann alle Free-Exclusive-Pads zu Event-Pads umgewandelt. Verstehe. Damit man sieht, welches was ist. Okay. Na gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Das ist die Event-Rarity. Ich habe Hardcore durchgespielt. Nice. Ja, wir könnten gleich in Hardcore reingucken. Es gab noch irgendeine Sache, die ich angucken wollte. Ach ja, neue Egg-Animation. Die habe ich gar nicht gesehen. oder also, Sie ist mir zumindest nicht aufgefallen, neue Egg-Animation. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute. So, gehen wir mal in den Hardcore-Modus. Rein da. Was ich jetzt machen werde, ist... Equip best wählen. Oh, mehr habe ich gar nicht zum Equippen, oder? Doch. Habe ich. Perfekt. Dann warten, bis wir mal Sachen spawnen hier. Und dann ein bisschen was von dieser Währung hier farmen. Wie viel kriege ich? 600.000. Also gar nicht mal so viel. Ah, und wahrscheinlich muss man viel mehr farmen. Aber wir gucken mal. Ich farme jetzt ein bisschen von der Valentines-Währung. Ich meine, man kriegt ja auch was, wenn man hier was abbaut. Aber nicht so viel. 500.000, ja... Also es, es geht auf jeden Fall. Man kommt voran. Wenn man hiermit farmt, ist es machbar. Und es ist gar nicht so langsam, wie man es kennt von den äh, Coins, die man in Hardcore farmt. Ich würde sagen, ich farme jetzt bis 20 Millionen. Lohnt sich das eigentlich, wenn ich diesen mache? Kommt da was davon raus? Nee. Aus den Free Gifts bekommt man keine Eventwährung raus. Schade. Ah, da hinten. Endlich. Ein paar hässliche Herzen und damit geht es dann schon viel schneller. Ich weiß gar nicht, was sich mehr lohnt. Die hässlichen Herzen, äh, okay, die haben einen Bonus. Oder eine Kiste mit Bonus. So, das hier dann noch. Dann noch das hier. Wir sollten es bald haben. So, 20 Millionen habe ich. Dann gehe ich jetzt wieder zurück zur spawn -Welt. Ah ja, ich bin schon drauf. Dann rein ins Valentine's-Event. Und öffne ein paar Eggs und habe dann bessere Pets. Bessere Pets machen dann meine Huge Pets stärker. Und dann sollte ich ja grundsätzlich besser sein. Was ich jetzt mache, ist in Auto-Delete die Epic Pets keepen. Weil ich kann nicht erwarten, dass ich genug bekomme. 200k, turn on. Los geht's. So, Golden Cupid Corgi wurde auto-deleted. Valentine's Cat. So, jetzt haben wir schon mal eine Valentine's Cat. Perfekt. Aber die Eck Animation hier ist die gleiche. Vielleicht ist die Eck Animation, wenn man was Cooles sieht neu. Das wäre cool, wenn die eine coolere Animation haben bei, keine Ahnung, Mythical Pets? Vielleicht Secret Pets? Oh, Love Lion. Perfekt. Das, was ich brauche. Was ist jetzt Hardcore? Kann mir das jemand erklären? Wenn du Pet Simulator X zu einem gewissen Grad gespielt hast, dann schaltest du den Hardcore-Modus frei, was sowas ist wie Prestige. Das ist nochmal Pet Simulator durchspielen, aber alles dauert viel länger, alles ist viel teurer und alles ist viel langweiliger. Aber man kriegt manchmal Belohnungen, wenn man Hardcore zu einem gewissen Grad durchspielt. Ich brauche ja im Grunde nur ein super starkes... Pet. Oh, Valentine's Bear! Ich habe einen Hardcore-Valentine's Bear gezogen. Perfekt. Und die ecke war genau die gleiche bei einem Mythical. Und es geht einfach weiter. Okay. Aber wir haben schon mal das erste Mythical gezogen und dann auch noch einen Hardcore. Genau da, wo ich gecallt habe, dass ich ein starkes Pet möchte. Perfekt. Da Habe ich so gar keinen Bock drauf. Glückwunsch. Dankeschön, Gumball. Und das war's. So. Wir gucken einmal die Ausbeute an. Wenn ich auf Equip Best gehe, haben wir Restarting. Wir hoffen einfach, dass sich das jetzt verbindet. Mit einem neuen Server. Dass es das funktioniert. Weil der Teleporter Mobile nicht ging. Oh, wow. Ich glaube, ich bin drin. Perfekt, ich bin drin. Gut. Jetzt gucken wir uns nochmal die Ausbeute an. Ich habe einen Valentine's Bear. Der ist... Fast so stark wie mein Lucky Dominus in Dark Matter. Was schon mal ganz gut ist, wenn ich davon mehrere ziehe und den Gold mache, dann hätte es mir was gebracht. So bringt es mir bis jetzt noch nicht so viel. Aber wir gehen jetzt einmal hier zurück... Machen ein paar Pets Gold, vielleicht ein paar Pets Rainbow und werden dann weiterfahren. Wir werden das Ding durchziehen, Leute. Und super gute Pets in Hardcore bekommen. Wir werden Hardcore jetzt durchspielen. Das wird sowas von cool. Tilzok, danke schön. Kannst du das gebrauchen, please? Ich kann das gebrauchen. Vielen Dank für das Update-Hype-Gift. Und vielen Dank für den party Axolotl. denn ist cool. Hi. Hi geht zurück. Okay, ich werde jetzt einmal das Update-Hype-Gift öffnen damit ich die neue Animation sehe und ihr sie dann auch sehen könnt, falls ihr euer Eck nicht öffnen möchtet oder euer Gift, ja, öffnen wir das Update Hype Gift. Nur eins. Und die Animation sieht, ach so. Und dann öffnet sich das hier in der 3D Welt und bam! Party Axolotl. Und dann kommt so auf meinem Bildschirm. Okay, auch cool. Nett gemacht. Ist ein bisschen immersiver. Kann man so abstempeln. So. Love Lines. Jetzt werden wir ein paar Love Lines. Alter, ja, stimmt. Man braucht ja so viele davon, dass es sich lohnt. Was? Das ist gefailed? Wow. 78% Chance und gefailed. Hä? Zweimal eine 78% Chance gefailed. Aber ein drittes Mal nicht. Alter, das, das hasse ich ja im Hardcore-Modus. Das war keine 78% Chance. Ich habe das schon mal bei 78. Ich habe, glaube ich, im Hardcore-Modus noch nie ein Pet Gold gemacht. Ich, ich finde das eigentlich nicht legit, dass da eine 78% Chance steht. Aber einen Scheiß bekommt man. Das hatte nichts mit 78% zu tun. Jetzt habe ich einfach nur Pets verbrannt. Na gut, wir gehen rüber in die Duelwelt Kann ich gar nicht. Kann ich doch gar nicht. Die Cat World, Cat Tiger und dann werde ich weiter farmen müssen. Na gut. Aber das war's mit dem Update. Gibt es noch irgendeine Sache, die neu ist in dem Update, die ich vergessen habe? Wenn ja, dann schreibt sie mir bitte mal in den Chat. Dann war's das wohl mit dem Valentines-Update. Ist es jetzt... Naja. Man kann damit auf jeden Fall farben. Es ist ein Update. Kann man so unterschreiben. Haut mich nicht aus dem Hocker. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Bis dann und... Ciao!